Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja, zu diesem Video. Ja, In diesem Video möchte ich mal darauf eingehen, ist Network Marketing eigentlich seriös oder ist es ein, ein Betrug? Dann würde ich gerne ganz kurz darauf eingehen, was Network Marketing eigentlich ist, welche Kernaufgaben die Menschen im Network Marketing, die im Network Marketing tätig sind, haben. Und ich würde natürlich auch gerne darauf eingehen, was die Vorteile von Network Marketing sind und wie du ja neue, Partner gewinnst. So, und da das ein straffes Programm ist, gehen wir jetzt schnell durch. Ja. Hin und wieder bekomme ich einen Kommentar oder eine Nachricht per Mail, per WhatsApp, wie auch immer, dass im Network Marketing ja eigentlich nur die die Oberen Geld verdienen, ja, und dass viele da einfach auf der Strecke bleiben. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, ein seriöses, bei einem seriösen Network-Marketing-Unternehmen ist es definitiv nicht so, dass nur die Oberen Geld verdienen. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass Menschen, die eine gewisse Leistung erbracht haben, in der Regel mehr verdienen als Menschen, die noch die eben halt noch nicht diese Leistung gebracht haben. Du kannst da in jedes Unternehmen reingucken. Ich sag mal, der, der CEO von Coca-Cola verdient auch mehr wie die Person, die am Fließband dann arbeitet ja, und, die, und die, die Maschinen steuert. Also man kann das so nicht sagen, aber ich weiß ja schon, was dahinter ähm, häufig gemeint ist. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch unseriöse Unternehmen, es gibt natürlich auch Schneeballsysteme, ja, das ist alles, ähm, ist alles durchaus möglich, ja, ähm, aber nicht. Es gibt schwarze Schafe im Network Marketing, es gibt schwarze Schafe bei den Handwerkern, es gibt schwarze Schafe bei den Ärzten. Es gibt in jeder Branche Menschen, die äh, machen das Ganze besser und es gibt Menschen, die sind halt schwarze Schafe. Ja? Und so gilt es natürlich auch für Unternehmen. Es gibt Branchen, da gibt es eben halt äh, Unternehmen, die nicht seriös arbeiten, es gibt Unternehmen, die seriös arbeiten. Und deswegen möchte ich einfach mal, anstatt jetzt hier ähm, drauf einzugehen, ist es seriös, ist es nicht seriös, einfach mal kurz... Dir ein paar Punkte an die Hand geben, wie du ein seriöses äh, Unternehmen von einem Schneeballsystem unterscheiden kannst. Ähm, bezüglich äh, Produkte, äh, Preis und Qualität. Ja, ähm, Hast du in einem Schneeballsystem in der Regel kein nachgefragtes Produkt. Das heißt, dort wird es auch keine Endkunden geben. Ja, Das heißt, du hast dort ähm, häufig, äh, wird dort nur dann Geld verdient, wenn du neue Menschen in das Unternehmen bringst. Ne? Aber... In einem seriösen Unternehmen, ja, in einem seriösen Network-Marketing-Unternehmen gibt es ein klassisches Endkundenprodukt, meist sogar mehrere und die Produkte haben auch eine gewisse Nachfrage, sodass dort auch mehr Kunden zu finden sind als, als Vertriebspartner, ja. Was die Unternehmen betrifft, sind seriöse Unternehmen natürlich transparent, äh, einsehbar, die haben eine echte Firmenadresse, dort kann man auch dann anrufen. Es gibt ein Impressum auf der Webseite, ja, ähm, sodass das alles ähm, klar und transparent ist, ähm, ja, wo der Firmensitz ist und so weiter. Ähm, in der Regel gibt es bei einem seriösen Unternehmen auch keine äh, hohen Einstiegskosten beziehungsweise die, die Kosten sind äh, sehr überschaubar, während hingegen bei einem Schneeballsystem ist in der Regel sehr hohe Einstiegskosten, gibt, weil natürlich das Geld, was dort eingenommen wird, dann eben halt auch an andere wiederverteilt werden muss. Ne? Man muss also die Versprechen, die man anderen gegeben hat, ja irgendwo dann auch halten. Ne? Und deswegen macht es das auch notwendig, dass immer wieder Neue dazukommen, weil wenn keine Neuen dazukommen, ja, dann kann ich natürlich die Versprechen, die ich vorher gegeben habe, nicht mehr einhalten und die Leute auch nicht mehr auszahlen, ja. Bei einem seriösen Unternehmen, ja, musst du keine neuen Menschen ins Unternehmen bringen, ja, weil du kannst rein durch die Gewinnung neuer Kunden dir äh, ja ein Unternehmen aufbauen, eine Existenz aufbauen, ja, und das ist natürlich ein, ein großer Unterschied. Ähm, und noch mal auf das Thema Verdienst einzugehen, das ist mir da auch ganz wichtig. Du kannst, egal wann du anfängst, immer mehr verdienen als deine Upline. Du kannst erfolgreicher sein als deine Upline, ja, das ist definitiv so. Während bei einem Schneeballsystem, und da muss ich dann äh, der Aussage zustimmen, da verdient äh, immer nur der ja oder verdienen immer nur die, die rechtzeitig eingestiegen sind und der, der als letztes dazu kommt, ja, den, den beißen dann sozusagen die Hunde. Ja? Also das einfach mal so vorneweg. Network Marketing ist im Prinzip einfach ein, ein Vertriebssystem. Schaut, du kannst äh, Produkte ähm, über den Versandhandel beziehen, über den stationären Handel oder eben halt auch über den klassischen Vertrieb, ja, wie äh, Direktvertrieb, Strukturvertrieb, was so ähm, quasi, ähm, oder Network Marketing, was halt quasi so Sonderformen des Direktvertriebs sind. Und ähm, der Unterschied zwischen einem klassischen äh, Vertrieb, wo du einfach nur deine Kunden gewinnst, ist im Network Marketing oder auch im Strukturvertrieb der, dass du deine Arbeitskraft dadurch multiplizieren kannst, dass du die Möglichkeit hast, ähm, ich sag mal, weitere Vertriebspartner zu gewinnen, ja, diese dann auszubilden, zu schulen und umso besser die Leute quasi dann ähm, das Geschäft auch selbst ausüben, desto mehr profitierst du natürlich dann auch finanziell dran. Ja, das heißt, du kannst zum einen Kunden gewinnen und das sind im Prinzip die Hauptaufgaben, die, die man im Network Marketing hat, das Gewinnen neuer Kunden und wer das möchte, Ja, also es ist keine Bedingung, sondern es ist eine zusätzliche Option, wer das möchte, ja, der kann quasi sich ein eigenes Vertriebspartnernetzwerk aufbauen und kann neue äh, Vertriebspartner ähm, rekrutieren, diese ausbilden und ihnen zeigen, wie das Geschäft funktioniert. Ja? So, und der Vorteil ist, wenn du äh, dich nicht nur auf die reine Kundengewinnung fokussierst, ich meine. Bei uns ist das zum Beispiel so, du kannst allein durch das Gewinn neuer Kunden dir natürlich Folgeprovisionen aufbauen und dir ja ein monatliches ähm, wiederkehrendes Einkommen aufbauen. Du kannst aber das Ganze natürlich auch dementsprechend multiplizieren, indem du weitere Vertriebspartner gewinnst für dein, für dein Unternehmen und äh, diese dann ausbildest, schulst, ihnen zeigst, wie das Geschäft funktioniert. Und dann wirst du auch zusätzlich an den Umsätzen, die diese äh, Teampartner generieren, wirst du dann natürlich finanziell dran beteiligt. Und das ist ja auch nur mehr als fair, weil du hast ja im Prinzip auch ähm, Zeit investiert ja, in die Menschen und hast den Menschen natürlich auch gezeigt, wie das Geschäft funktioniert. Ja. So, und der Vorteil ist einfach, durch das, dass du diese zusätzliche Option hast, ja kannst du nicht nur an, an, an der Kundengewinnung partizipieren, sondern du kannst auch deine Arbeitskraft quasi multiplizieren. Ja? Und ähm, es ist sogar so, wenn du jetzt, ich sag mal, klassisch im, im, im Direktvertrieb stattest und nur deine Kundengewinnung, sage ich mal, äh, betreibst, dann kann es sogar sein, dass du ähm, von Beginn an mehr verdienst, wie wenn du jetzt ähm, dir eine eigene Struktur durch Network Marketing aufbaust. und das liegt einfach daran, ja, weil du ja, du hast, sagen wir mal, acht Stunden täglich Zeit und diese acht Stunden täglich, die verbringst du damit, neue Kunden zu gewinnen, äh, bestehende Kunden ähm, ja, zu binden, äh, die, die, die Kundenbeziehung weiter auszubauen, neue Produkte zu verkaufen etc. In der Zeit kannst du natürlich dann Umsatz generieren. Wenn du dir jetzt ein Team aufbaust, ja, dann hast du ja am Anfang, ähm, fängst du an, die ersten Vertriebspartner zu gewinnen, dann musst du diese schulen, diese Zeit fehlt, Dir natürlich an anderer Stelle, um eigene Kunden dann äh, zu gewinnen. Ja, so und deswegen kann es durchaus sein, dass du ähm, vom Einkommen her gesehen im klassischen Verkauf, ja, im klassischen äh, Direktvertrieb erstmal mehr verdienst, wie wenn du ein Team aufbaust. Im Laufe der Zeit wird es aber so sein, dass umso mehr, aus, äh, umso mehr Partner du dazu bekommst, die, ähm, die ihre Chance sehen, die das Geschäft verstehen die deinen Ratschlägen dann dementsprechend folgen, die die Tipps, die du ihnen gibst, umsetzt, wirst du deine Arbeitskraft quasi vervielfältigen. Weil irgendwann ja, wissen die Menschen, wie das Geschäft funktioniert. Das heißt, sie brauchen dich vom Zeitaufwand immer weniger ja, und können sich immer mehr darauf konzentrieren, ihr Geschäft aufzubauen. Und, ähm, ja, und dementsprechend kannst du natürlich dann auch dein Einkommen erhöhen, ja, während dein Arbeitseinsatz zeitlich gesehen, ja, ein zeitliches Investment ähm, sinkt. Ja. Ähm, ganz klar, wenn du alleine arbeitest, hast du maximal 24 Stunden täglich, die du für die Kundengewinnung ähm, ja, aufbringen kannst, wenn du 100 Teampartner hast, dann hast du ja 100 mal die 24 Stunden und das bewirkt halt, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, ja, wo natürlich deine, deine, deine Arbeitszeit, sagen wir mal gleich bleibt, aber dein Einkommen in die Höhe schnellt, ja, ähm, ohne dass du mehr Zeit aufwenden musst. Im klassischen Verkauf ist es natürlich so, du, wenn du mehr verdienen willst, musst du natürlich mehr Verkäufe erzielen, ja, so und das ist im Prinzip so diese, die, die, diesen Unterschied, den man für sich äh, erkennen muss und ähm, ja und das ist der vorteil von network marketing ja also network marketing ist nicht dass du gezwungen bist dir eine vertriebspartnerorganisation aufzubauen sondern es ist einfach ein, ein klasse bonus den du zusätzlich machen kannst und machen solltest weil das äh, natürlich auch den reiz äh, von network marketing dementsprechend ausmacht. Ne? Gut, aber wie gewinnst du jetzt diese, ähm, diese Vertriebspartner? Da möchte ich dir einfach zeigen, wie ich für mich da äh, vorgehe. Und zwar möchte ich dir meine drei ähm, Favoriten zeigen. Ähm, das ist zum einen ähm, Pay-per-Click-Marketing, das heißt, ähm, du schaltest Werbeanzeigen und immer wenn jemand auf die Werbeanzeige draufklickt, da musst du einen gewissen Betrag bezahlen. Und... Ähm, ja, und dann ähm, werden diese quasi auf ähm, eine, eine Landingpage weitergeleitet, ja, wo Sie, wenn Sie, wo, wo Sie quasi Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Kontaktdaten hinterlassen können, um weitere Informationen anzufordern und dann ähm, kommen die ein automatisiertes E-Mail-Marketing, also automatisiertes E-Mail-Follow-up, ist dort dahinter geschaltet. Das heißt, wenn sich jemand einträgt, dann gehen immer zu bestimmten Zeitpunkten, die vorher festgelegt sind, die E-Mails sind geschrieben, bekommen unsere Partner dann alles quasi so schlüsselfertig auch mit an die Hand, wenn sie das möchten. Ähm und dann beginnt quasi, werden die Leute vorinformiert, die bekommen äh, verschiedenste E-Mails zu verschiedenen Themen, die, ähm, die wichtig sind, um sich eine, eine Meinung zu bilden. Das heißt, wir führen die, die Menschen quasi von, von ihrer Ausgangssituation dahin, dass sie eine Entscheidung wieder dafür oder dagegen treffen können. Und ähm, ja, und das ist eine Möglichkeit, äh, immer mehr äh, neue Teampartner zu gewinnen, ja, indem du äh, bezahlte Werbeanzeigen schaltest. Und das sieht dann äh, bei uns so aus, ja, dass immer wenn wir 30 Leads, also 30 Menschen, die auf der Webseite ihre Kontaktdaten hinterlassen haben, ähm, wenn sich 30 dort eintragen, dann haben wir in etwa ein bis zwei Teampartneranbindungen. Ja, so, also, und äh, das bedeutet für uns, das Ganze macht es skalierbar und macht das Ganze auch berechenbar. Wenn du jetzt nehmen wir mal einfach an, du zahlst äh, für einen Klick auf diese Werbeanzeige 50 Cent und bei 10 Klicks ja trägt sich eine Person quasi in diesen in diesen Funnel ein. So, das heißt. Wir brauchen ja 30 Leads, damit wir einen Teampartner haben. Und jetzt gehen wir einfach mal folgende Rechnung durch. Mal angenommen, wir haben zwei Teampartner bei 30 Leads. Ja, Dann brauchen wir also 15 Leads für einen Teampartner im Schnitt. So, und 15 Leads brauchen wir, jeder Zehnte wird ja ähm, Teampartner. Äh, jeder Zehnte wird, ähm, trägt sich äh, quasi ein. Dann brauchen wir im Prinzip 15 Leads, also 150 Klicks ja, auf die Anzeige, damit wir wissen, okay, dann haben wir einen Teampartner, ja. So, und bei 150 Klicks, wenn der Klickpreis 50 Cent kostet, dann sind es 75 Euro. Das heißt, ich weiß dann in diesem Beispiel, okay, immer wenn ich 75 Euro investiere, äh, habe ich zwei neue Teampartner-Anbindungen, ja. So, und das macht das Ganze natürlich skalierbar und ähm, weiß ich dann auch ganz genau, okay, wie, ähm, wie hoch ist mein Werbebudget monatlich und ich weiß, wie viele Teampartner ich darüber generieren kann. Ja, und das entscheidest ja du, wie hoch dein Werbebudget dann letzten Endes ist. So, und dann gibt es zwei Dinge, die ich ähm, dann zusätzlich favorisiere zu bezahlten Werbeanzeigen. Das ist einmal der Bereich Blogging. Da findest du ja auch viele ähm, Artikel auf meinem Blog oliverschirmer.de, Das ist aber nur so am Rande. Ich werde auch diese, diese Artikel, die ich dir hier jetzt gerade zeige, ähm, dann auch noch mal verlinken unterhalb des Videos. Ähm, das heißt, ähm, auch hier gleiches Prinzip. Das heißt, ich schaue, dass ich, äh, egal ob ich jetzt YouTube-Video, ein YouTube-Video mache oder einen Blogartikel erstelle, dass ich den Menschen ähm, ja eine Hilfestellung gebe, ja, dass ich ihnen zeige, wie sie, äh, ja, ähm, gewisse Dinge besser machen können. Ja? Wenn Sie äh, Probleme äh, in bestimmten Bereichen haben, versuche ich dafür, äh, Hilfestellungen zu geben und ähm, biete dann natürlich auch weiterführende Informationen an. So, und die Menschen, die sich die Videos anschauen, die die Blogartikel durchlesen, die ähm, tragen sich dann ein, wollen weitere Informationen, wollen mit mir zusammenarbeiten, kriegen dann ebenfalls die Informationen. Ja? So, und so kannst du ähm, quasi das des Internet, ja dafür nutzen, neue Vertriebspartner zu generieren ja und, ja und oder neue Anfragen, neue Kontakte zu generieren. Ja, und das ist letzten Endes das Entscheidende im Network Marketing. Und dann, wenn die Menschen entweder direkt bei dir eingestiegen sind oder wenn sie eine Anfrage an dich gestellt haben, dann liegt es an dir, dass du natürlich dann auch dementsprechend dann deine Hausaufgaben gemacht hast, auf die Menschen zugehst, mit den Menschen in Kontakt trittst. Ja, und mit den Menschen ähm, ja, dementsprechend einen Termin vereinbarst, mit ihnen sprichst und die Menschen dann einschreibst, sofern sie das nicht selbst gemacht haben. Ja? Gut, also ähm, ich hoffe, ich konnte dir ja jetzt auch in diesem Video so ein bisschen ähm, ja, ein, paar, ein paar Hilfestellungen geben, ja, ein paar kleine Impulse. Ich ähm, freue mich natürlich, wenn du, ähm, wenn das Video für dich interessant war, wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst, äh, dem Video einen Daumen hoch gibst. Und ähm, ja, mich würde natürlich auch interessieren, wie du ähm, ja zum Thema Network Marketing stehst. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar ähm, unterhalb des Videos hinterlässt. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.